Artikelnummer SCP-173 Artikelkategorie Euklid-Restauration Wohnen ist ein besonderer Prozess SCP-173 wird jederzeit in Gewahrsam gehalten. 173 bis die Leute den SCP-Raum betreten, der zu jeder Zeit sein sollte und die Tür geschlossen ist. Es ist wichtig, dass mindestens zwei Personen, die in direkten Kontakt mit dem Personal von SCP-173 standen, den Raum bei geschlossener Tür verlassen. Beschreibung Von 19 bis 1993 ist der Ursprung der Distanz unbekannt. Es besteht auch aus verstärktem Strahl mit vorgespritzten Stufen. SCP-173 ist in modernen Zeiten am Leben und wohlauf. Wenn er nicht gehen kann, wenden sie sich direkt an die Leute. SCP-173, wenn es irgendwie kaputt zu sein scheint. Eine Gruppe mit einem Namen, mit einem weisen Herzen. Ich lasse alle in den kleinen Raum. Es sollte nicht mehr als ein Wimpernstark sein, um andere wissen zu lassen. Bei dem Aufprall wurde das Opfer berichten zufolge am Hals oder am Kopf verletzt oder weinte. Die Einführung der Selbstfürsorge im vier team um die Klasse der immateriellen Vermögenswerte zu erhalten. Er hat Kommissionen eingesetzt, um zu erklären, wie sich sein Licht in den Trümmern einer leeren Hütte ausbreitet. Diese Namen, die nicht geändert wurden, sollten als solche behandelt und HMCL und dem Generalmanager gemeldet werden. Die rote Substanz ist eine Mischung aus Kot und Blut auf dem Boden. Die Herkunft seines Inhalts ist unbekannt. Der Käfig muss alle zwei Wochen gereinigt werden.